fahren wir durch den Tunnel. Also hier wechseln sich Tunnels und Brücken ab. Das ist der wahre macht. Also ist hochinteressant, Hell, Helle, oder? Absolut. Ja, also und wir sind jetzt auf dem Weg nach Helle-Sylt. Und von da wollen wir mit der Fähre über den Kraijanger-Fjord nach Kraijanger fahren. Mal schauen, ob das klappt. Unsere Nacht war übrigens total ruhig hier. Es war hier ein... Parkplatz mit, mit einer Grillstelle sogar, habe ich jetzt heute Morgen festgestellt und äh, es waren noch andere Camper hier gestanden also und wir haben das glaube ich wieder über Park von Neid, gell? ja Über Park von Neid haben wir den Platz hier gefunden und der war ideal zum Übernachten, war echt toll. So und jetzt fahren wir noch ein Stückchen weiter und ich zeige euch jetzt auch gleich noch die Helligkeit die wir draußen haben und Sonnenschein. Ein gleich nach kommt. Ja, mal schauen, ob man was sieht. Weil vieles ist hier mit Bäumen umsäumt, dass man gar nichts sieht. Aber ich drehe euch. Wir fahren ins Helle. Der Übernachtungsplatz, den wir uns am Vortag rausgesucht hatten, lag wirklich sehr idyllisch. Zunächst dachten wir, da steht schon ein Camper, aber dann fanden wir sogar einen Platz, wo wir dann für uns alleine stehen konnten. Nach einer ruhigen Nacht machten wir uns auf den Weg Richtung Helle -Sylt. Helle Sylt liegt am Kairanger Fjord. Die Fahrt an sich war ein richtiges Erlebnis. Schon alleins für die Fahrt würde es sich lohnen, ein Video zu erstellen, aber hier können wir eben nur ein paar Auszüge zeigen. Unter anderem kamen wir zum Infig fort an dem dann die Queen Mary 2 gelegen hat. Zu einem sehr günstigen Zeitpunkt sind wir in helle Süd angekommen, sodass wir ohne lange Wartezeiten auf die Fähre Richtung Kairanger fahren konnten. Jetzt fahren wir gerade in, die in, in den Kairanger ja. Fjord. Wir sind nicht mit dem Wohnmobil hingefahren nach Kairanger, sondern mit der Fähre. Ja. Das kann man machen von Helle Sylt aus. Ja, und das hat einwandfrei geklappt. Allerdings gilt es hier auf dieser Fähre, dieser Feriepass oder Passferie nicht. nicht. Das ist eine Privatsphäre. Und die kostet 165 Euro für unser Wohnmobil und für uns beide. Aber das gönnt man sich, weil der geiranger Ford ist ja schon sehr bekannt. Und da mal durchzufahren, das ist eigentlich schon fast ein Muss für jeden Norwegenbesuch, Besuch, oder? Ja, vor allen Dingen, ich wollte ja sowieso den Geiranger befahren mit dem Schiff. Also von dann hätte man es von Geiranger aus machen müssen. Und ob das günstiger kommen wäre? Keine Ahnung, ich bin der Wir haben uns für diese Tour entschieden und bis jetzt ist sie auch noch richtig ja. klasse. Ja, wir schauen, dass wir noch ein paar schöne Aufnahmen von Fjord machen. Ich auch extra mal 360 Grad Kamera mit, mit an Bord genommen. Und das zeigen wir euch natürlich jetzt alles im Video. Dieses Rindsal an Wasserfall sind eigentlich sieben Wasserfälle, die vor allen Dingen nach der Schneeschmelze bis in den Juli hinein ausgeprägt senkrecht in den Kairanger fortfließen. Im Volksmund heißt dieser Wasserfall die sieben Schwestern und alle sind ledig, also unverheiratet. Dieser Wasserfall auf der anderen Seite der sieben Schwestern ist der sogenannte Freier. Er wurde um sein Begehren, eine der Schwestern zu heiraten, nicht erhört und griff deswegen zur Flasche. Und die Flasche sieht man unten ausgeprägt in dem auseinanderlaufenden Wasserfall. Die Länge des Kairanger beträgt 15 km, die Breite schwankt zwischen 600 und 1300 Metern. Die höchste Wassertiefe sind 260 Metern und der steilste Berggipfel am Kairanger Fort ist 1700 Meter hoch. Nach dem Abenteuer Kairanger Fjord machten wir uns auf die Suche nach einem Platz für die Übernachtung. Kurz vor der Ortschaft Dafjord fanden wir am Straßenrand einen Stellplatz und wie wir da gestanden sind, das zeigen wir euch mit einem kleinen Drohnenflug. Weiter ging die Fahrt in eine bergige Landschaft zu den weit bekannten Treustiegen. Ja, also da gibt es wohl mehrere, in Schweden auch vor allen Dingen, St. Tom Tom, Aber das sind die, wohl die spektakulärsten, zumindest in Norwegen. Und die waren auch wirklich nicht schlecht für sie, oder? Ja, ich habe halt nur gefilmt und der Helle ist die Haarnadelkurven gefahren. Aber ich glaube, äh, so schlimm ist das ja für dich nicht, oder? Nein, das ist nicht schlimm, das ist ähnlich wie die alten. Ich habe das schnell jemand vorbei. Ja, lass da mal dahin, dann kann ich da noch ein Foto machen. Ah, okay. Ja. Also, die Ussi will noch ein Foto machen, weil ja. wir noch stehen. Vor lauter Filme habe ich nämlich ganz vergessen, ja. ein Foto zu machen oder kam gar nicht dazu. Die Ussi ist gar nicht dazu gekommen, richtig zuzuschauen, zu weil sie die 360-Grad-Kamera rausgehalten hat. Und wir hoffen natürlich jetzt, dass wir da ein paar Bilder eingefangen haben, dass die Ussi auch was sieht davon, oder? Ja, ich habe es schon gesehen. Ich habe ja nur die Kamera rausgehalten, ja. aber ich habe hab das schon gesehen, dass es auch sehr spektakulär ist und äh, doch hat Spaß gemacht, ja. Und ich bin mit der Drohne dann noch hingeflogen zu den Treustigen, aber die Sonne war so ungünstig, genau über dem Berg standen, dass, die, dass ich die Drohne fast da gar nicht mehr richtig zurückbekommen hätte. Dann hat so GBS verloren und dann habe ich, gedacht, nee, noch heute ist mal lieber zurück und lass es, ich weiß es nicht, ob es was aufgenommen ist, aber... Entweder habt ihr es dann schon gesehen, ja, oder nicht, ja, je nachdem. Auf jeden Fall war es schön zu fahren und das war ein Erlebnis, oder? Ja, sicher, klar, ist immer ein Erlebnis und ihr wisst ja, Helle fährt gern Serpentinen. Ja, klar. Und äh, wir fahren jetzt weiter Richtung Trondheim. Ja, genau. Es geht immer weiter nach oben und nächstes Ziel, nächstes großes Ziel außer Trondheim ist Lofoten. Da sind wir nur weit weg. Da sind wir schon nur ein Stückchen weg, äh, ja. Also, <lacht> man, stellt, man, stellt sich das, Entschuldigung, man stellt sich das immer so leicht vor, wenn man sagt, wir fahren zum Nordkap. Aber ich begreife jetzt erst einmal die Dimensionen. Also, ich bin mit Sicherheit kein Unrealist oder kein ein Fantast, ja, der nicht weiß, auf was er sich einlässt. Aber ich muss wirklich sagen, so äh, zu, zum Nordkap zu fahren, das sind schon Dimensionen an Strecken, die man sich vorher nicht vor Augen hält. Ja, aber wir kommen immer ein Stückchen näher und wir fahren ja auch nicht äh, auf dem direkten Weg. Nein, nein, dahin. also, wir, also wir, fahren wir fahren ja nicht nur hoch, ja. sondern wir wollen ja auch was sehen, das ist schon ganz klar. Eben. Und euch was zeigen natürlich. <lacht> so, aber jetzt steige ich nochmal kurz aus. Macht ein Bild und, ein und das Foto könnt ihr dann auf Instagram anschauen. Vermutlich, wenn es was <lacht> worden ist. <lacht> So, während Helle jetzt das Video schneidet, gehe ich einfach ein bisschen spazieren. Viel Spaß. <lacht> er hat jetzt keine Zeit. Nein. <lacht> also ich laufe mal ein Stückchen. wenn man alles so trifft auf einem Spaziergang. Hallo jetzt mal geht's euch gut? Na, wie Grinse grinsen geht's mir gut. Wie weit der helle ist ja blickst keine wanderschuhe an aber ich glaube das schaffen wir gerade noch Unser Weg führte uns dann schnurstracks weiter auf den direkten Weg Richtung Trondheim, aber vor Trondheim übernachteten wir noch etwas abseits der E6 und trafen uns auch mit Alex und Ralf, die von den Lofoten auf den Rückweg gewesen sind. Unsere Fahrt ging dann weiter nach Trondheim. In Trondheim hatten wir auch wieder Glück mit dem Wetter und fanden auch einen schönen Stellplatz. Das alles zeigen wir euch aber im nächsten Video. Wir hoffen, dieses Video hat euch wieder gefallen und wir freuen uns, wenn ihr uns weiterhin auf unserer Reise Richtung Nordkap begleitet.